Das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich gilt, auch Fotos von Kindern können im Internet verbreitet werden. Man muss dabei aber Gesetze beachten und sollte sich auch mancher Risiken bewusst sein. Zunächst ist wichtig, es gilt das Recht am eigenen Bild. Das heißt, dass man selber immer darüber entscheiden kann, ob und in welcher Form ein Bild von einem selbst verwendet und verbreitet werden darf. Und das Recht am eigenen Bild, das gilt auch für Kinder. Aber wenn es um die Verbreitung und Verwendung von Bildern im Internet von Kindern geht, dann müssen sie als Eltern mitentscheiden bzw. ihre Einwilligung geben. Bis sieben Jahre entscheiden sie als Elternteil alleine. Danach, bis die Kinder 18 Jahre alt sind, sollten sie gemeinsam entscheiden. Und ab 14 Jahren kann man davon ausgehen, dass Jugendliche auch durchaus selber Entscheidungen treffen können. Das nennt man Einsichtsfähigkeit. Ihre Tochter ist zwölf Jahre, das heißt also, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter entscheiden müssen, ob und welche Fotos veröffentlicht werden können. Besprechen Sie hier also genau Regeln, welche Bilder überhaupt ins Netz gehören. Was darf Ihre Tochter von sich zeigen, wie viel Privates ist okay, was ist zum Beispiel mit Familienmitgliedern und auch Details aus Ihrer Wohnung zum Beispiel. Das Recht am eigenen Bild gilt dabei für alle Personen, die auf dem Foto zu sehen sind. Besprechen Sie auch genau, auf welchen Plattformen und in welchen Apps die Bilder hochgeladen werden sollten. Stellen Sie am besten Privatsphäre-Einstellungen gemeinsam mit Ihrer Tochter ein. Diskutieren Sie, wer diese Fotos dann überhaupt sehen darf. Nehmen Sie die Einstellungen vor, ob die zum Beispiel nur privat sichtbar sind oder auch für enge Freunde und Verwandte. Mit den Bildern, das ist ganz wichtig, sollten keine persönlichen Daten Ihrer Tochter verknüpft sein, also der Name zum Beispiel oder der genaue Standort. Reden Sie auch einmal über Mögliche Risiken, die auftreten können. Also Fremde können zum Beispiel Fotos bearbeiten, zweckentfremden und weiter verbreiten. Sobald man ein Bild gepostet hat, verliert man da ein Stück weit die Kontrolle und das sollte einem beim Posten bewusst sein und ihrer Tochter eben dann auch. Noch ein Tipp zum Schluss. Seien Sie selber auch Vorbild und überlegen Sie genau, welche Bilder Ihrer Tochter Sie vielleicht ins Netz stellen. Und vor allen Dingen zeigen Sie Interesse daran. Was findet Ihre Tochter besonders spannend am Hochladen von Bildern? Was macht ihr Spaß? Und suchen Sie immer wieder das offene Gespräch.